Ich bin der Florian Golchert, bin 28 Jahre alt und zu den Piraten bin ich gekommen, weil ich, die Anekdote erzähle ich mal gerne, weil ich immer ziemlich mich aufgeregt habe über den Lokalteil in der, im Donaukurier und da stand immer nur Blödsinn drin. Also Sachen, über die mich aufregen müssen, die, die aktuelle der aktuelle Stadtrat in meinen Augen nicht gut macht und darum habe ich mir die Chancen, ähm, politisch aktiv zu werden. Äh, das Ganze dran, es gibt nur eine Partei, weil... Die für mich in Frage kommt, das sind die, die Piraten, weil die eigentlich in den Grundthemen mit meiner Meinung übereinstimmen. Wir wollen ja eigentlich jetzt prinzipiell nicht kostenlos Bus fahren, sondern wir wollen den fahrscheinlosen ÖPNV. Das ist ein Modell, das funktioniert in vielen anderen Städten auch. In Ingolstadt ist es in meinen Augen sehr wichtig. Und zwar fahrscheinlos deswegen, weil man keinen Fahrschein mehr zum Fahren braucht, sondern man fährt einfach mit dem Bus. Man hat es quasi gezahlt über eine gemeinschaftliche Abgabe, mit der quasi ähnlich wie bei der GEZ oder jetzt ähm, Beitragsservice alle belangt werden. Die Gäste in den Hotels bekommen Aufschläge oder die Hotels müssen halt Aufschläge verlangen, um die Gäste, damit die Gäste von den Hotels auch äh, den Bus nutzen können. Und ansonsten hat das ganze das Thema an sich bloß ähm, Vorteile. Der Busfahrer muss keine Karten keinen mehr abkassieren, keine Karten mehr ausstellen, keine Karten mehr kontrollieren. Er kann sich rein und ganz alleine auf den Busfahrbetrieb konzentrieren. Der Bus hat weniger Verspätung, weil nicht an jeder Haltestelle stehen immer gleich viele Leute. Nicht an jeder Haltestelle ähm, braucht jemand den Fahrschein oder nicht. Das heißt, Verspätungen oder Verschiebungen im Fahrplan entstehen durch allein den Abkassierprozess, der nach dem fahrscheinlosen Prinzip nicht mehr da ist. Ja, die Anzeigetafeln sind da, steht überall noch Testbetrieb drauf, funktionieren vielleicht, ich weiß es nicht. Ähm, man sieht bloß immer irgendwelche Anzeigen. Ähm, schön wäre es, wenn die Daten wirklich Echtzeit sind. Schön wäre es, wenn die Daten auch online und überall verfügbar sind. Das heißt, ich stehe steh an der Bushaltestelle, an der ähm, diese Anzeigetafel nicht ist. Ich will aber trotzdem wissen, wann der Bus kommt und ob er auf Plan ist. Oder noch besser, ich bin auf dem Weg zur Bushaltestelle und ähm, schaue auf mein Smartphone und sehe... Oh, der Bus ist zu schwer dran, ich habe Zeit, oder er kommt pünktlich, ich muss mich beeilen, dass ich in die Bushaltestelle kommen. Das sind so Sachen, die man mit einer Echtzeitfahrplan, also einem richtigen Echtzeitfahrplan, auch alles realisieren kann. Gleichzeitig wollen wir auch mit dem Echtzeitfahrplan noch dazu eine Schnittstelle, eine Datenschnittstelle, wo der Fahrplan quasi für Dritte freigeben wird, ähm, damit die Handy-Apps, Softwarelösungen, vielleicht auch ähm, die Deutsche Bahn irgendwo den Echtzeitfahrplan mit einbinden kann in, in eine, eine Routenberechnung. Und drum fördern wir weiterhin den Echtzeitfahrplan besser auszubauen. Sind Sie schon mal auf der westlichen Ringstraße gefahren? Also ich sehe da immer nur stehende Autos. Stehenden, beruhigten Verkehr, der sich nicht bewegt und drum auch wahrscheinlich nicht so laut ist, weil Standgas bei 1000 Umdrehungen macht halt weniger Lärm wie ein vorbeifahrendes Auto bei 2.500, im fünften Gang bei 50. Nee, wir wollen eigentlich an der westlichen Ringstraße so, in hingehend rumbasteln, dass wir sagen, wir brauchen ein dynamisches Verkehrskonzept, gerade auf diesem dreispurigen Stück, weil die Straße im Moment zweispurige in eine Richtung, einspurige in eine Richtung, ähm, sich nicht dem Verkehr oder nicht der, nicht der Verkehrslast gerecht werden, die abgefragt wird. Somit brauchen wir eine flexible mittlere Spur, die je nach Verkehrslast in die eine als auch in die andere Richtung geschaltet werden kann. Es ist ähnlich dem Beispiel, in, in Garmisch, glaube ich, haben sie so eine Anlage für den Skiverkehr. Morgens alle mit zwei Spuren hin, äh, abends alle mit zwei Spuren nach Hause. Und ähnlich sehen wir es halt auch für die westliche Ringstraße, also vom... Von der, vom vom Newport Park bis zum Ende der Schallschutzmauer, der Bereich der dreispurig ist, dass man hier eine dynamische Schaltung hat, um den Verkehr auch wirklich abfließen zu lassen, weil stehender Verkehr ist nicht schön, stinkt, ist da, macht keinen Spaß und hält die Leute bloß alle auf. Grüne Welle ist das Verkehrsprinzip, um einen Verkehr zum Fließen zu bringen, zu halten, am Fluss zu halten. Das ist ganz einfach. Wenn Sie mit dem Auto auf einer Straße fahren und diese Straße nicht verlassen, möchten Sie eigentlich fahren und nicht stehen. In Ingolstadt ist das so, man steht an jeder Ampel. Pauschal. Man sieht immer noch gerade, wie die Ampel kurz vor einem rot wird. Und das verleitet in Ingolstadt die Leute zum Rasen, zum Schnellfahren, zum Unsicherfahren und gleichzeitig ähm, verärgert es die Autofahrer. In Ingolstadt ist an sich, obwohl wir als Autostadt bekannt sind, jedes Jahr mehrere Millionen Autos bauen. Ähm, Autofahrerfeindliche Stadt durch eben eine nicht grüne Welle. Es gibt, soweit ich weiß, irgendein System, das das regeln soll, regelt es aber in, aus der Sicht des Autofahrers nicht. Lösungsansätze dafür wären ganz klar ähm, eine dynamische Anzeige, die einem Autofahrer sagt, wenn wir ein System in Hintergrund haben, eine Anzeige, die einem Autofahrer sagt, wie viel er fahren oder wie schnell er fahren muss, um auf dieser Welle zu bleiben, was dann aber auch funktioniert, dass wenn ich sage, es ist viel Verkehr, dann sagt das System mal, halt, okay, idealerweise fährst du jetzt mit ähm, 47 Stundenkilometer auf der grünwelle Welle, dass man halt auch sein Tempomaten und sein Auto anpassen kann und weiß, wenn ich jetzt mit 50 fahre, bringt mir nichts, weil ich in der nächsten Ampel immer wieder stehe oder immer wieder anhalten muss und immer wieder beschleunigen muss. So ein System, dass man auf den Ausfallstraßen einfach sagt, hm, wir machen nur ein Schild, sieben Segmentanzeige, zwei Stelle, Sie sollten so und so viel fahren, um auf der Welle zu fahren. Auch würde ich dann so Sachen vorschlagen, wie eine, eine Ampel, die das Blinken anfängt, bevor sie schaltet, dass ich weiß, okay, ich schalte runter, gibt Gas was halt die schlechtere Lösung heißt oder ich schalte oder ich gehe vom Gas lassen ausrollen weil ich weiß die Ampel schaltet in zwei Sekunden sowieso und daher sind wir eigentlich der Meinung dass die grüne Welle kommen muss der Verkehr muss besser abfließen und dadurch erzeugt man auch eine Entlastung der Anwohner Warum sollte ich mich in die Stadt ranwenden? Ich bin gebürtiger Schanzer und ich möchte was verändern. Ich habe den Willen und die Kraft dazu und ähm, kenne mich auch aus und will eigentlich alles besser machen.